So, aus aus dem Hotel, ja ne, das ist hier echt ein schöner Platz, schaut mal. Ich möchte jetzt noch mal kurz in den Supermarkt bei Marquette, ich habe mir im Internet geguckt, das soll hier irgendwo dann hier sein. Oh, Scheiße, jetzt haben wir auch gar keine Maps, ne? Oh, Mist. Görüyor musun karıcığım, aşıklar heykelleri tıpkı ikimiz gibi. Hep birbirlerinin etrafında dönüyorlar, birbirlerinden hiç ayrılmıyorlar. Sırf ikimizi yapmışlar, sen ve ben ikimiz sevgili karıcığım. 95. büyü mü var burada? He. Hmm. Rafı 95. 90 lira. TL olur. 11 Aynı aynı Türkiye'de de aynı. Hı hı. Hmm. Ich bin ja auf der Hoffnung, dass ich jetzt hier irgendwas finde, was ich hier in der Türkei nicht habe. Aber ich gucke jetzt noch mal ein bisschen rum, würde ich sagen, weil wir haben jetzt auch keinen Zeitdrang. Deswegen können wir jetzt hier in aller Ruhe rumstöbern. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt hier schon wieder in der Süßigkeitenabteilung angekommen bin. Ich kann ja. mir vorstellen, dass das hier jetzt schon lecker schmeckt. Wenn ich jetzt richtig gesehen habe, dann sind das hier diese deutschen Mumus. Ich glaube, ich hole mir jetzt mal ein bisschen was davon. <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt hier gerade Lakritze ist, aber ich hoffe, ich nehme es jetzt mal mit. Boah, beste Getränk. Lan, Schokolade, was haben wir hier noch? Was ist das für eine Frucht? Zitrone, es gibt auch Vanille. Oh, geil. So, also, das ist hier irgendwas mit Kiwi. Das nehme ich jetzt mal mit Made in Georgia. So, ich bin jetzt hier gerade beim Gewürzstand und ich habe keine Ahnung, was das jetzt hier alles ist was sieht mir ganz interessant aus, weil ich zum Beispiel das hier gar nicht kenne, Targon oder Klavi, Quali, was ist das? Keine Ahnung. Mikaki, Jeosi. Ich glaube das sind irgendwelche Gewürzmischungen oder so. Was ist denn hier? Ich bin angekommen in der Käseabteilung Präsident. Boupé in Kosumitchen de Kide. Hier gibt's einfach mal Fisch. So. <lacht> Kıyma galiba 3.20 Ya çok ucuz Ich weiß nicht, was it ist. Ich weiß. Da wir kein Alkohol trinken, ist das jetzt hier für uns komplett uninteressant. Aber ja. ich wollte jetzt hier nochmal gucken, ob ich vielleicht doch irgendwie einen Rucksack oder irgendwas finde. Irgendwas Interessantes. So, wir sitzen jetzt hier auch wieder im Taxi. Das ist unsere Ausbeute. Aber wir sind jetzt auch so kaputt, dass wir jetzt wieder <lacht> schnell in <die> Tütschükei brücken. <lacht> ja, dauert jetzt auch nur 10 bis 15 Minuten Fahrt und dann sind wir auch schon wieder an der Grenze. Aber das ist so krass, weil nur so kurze Abstände voneinander sind und dann ist es trotzdem so ein Kulturschock irgendwie. Und Samet vorgeschlagen, lass uns jetzt nicht mehr hier essen, weil er kriegt das Essen hier auch nicht runter, dass wir doch dann lieber noch mal zu Lale nach Resef fahren. <gülüyor> genau, das machen wir jetzt nämlich auch. Evet, ülkemize geri döndük. Çok mutluyuz. <gülüyor> canım ülkem, güzel ülkem, canım anam. Elhamdülillah çok şükür ya vallahi. Geldik sonunda geri de. O kadar açım ki wenn die ich in der Türkei. Ich bin in der Wieder in der Türkei angekommen, in der Heimat. Sind wir jetzt uh, nochmal zurück nach Trabzon, weil wir heute zu Besuch eingeladen sind. Und jetzt laufen wir noch ein bisschen in der Stadt rum. Und ich zeige euch jetzt nochmal uh, als letzte Abstecher nochmal die Stadt. Und dann würde ich jetzt sagen. Beenden wir das Video, es hat uns eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Die Bilder haben euch gefallen. Und dann würde ich sagen, tschö mit Öl, bis zum nächsten Mal. Oh, Sami, hör jetzt auf, Mensch. Ich habe das Video schon beendet, Sami. Du brauchst gar nicht weiter.